Ich beschäftige mich äh, hauptberuflich mit äh, Lehmbau seit 1992 ungefähr. Und 1999 äh, etwa ist das Projekt dann entstanden, äh, eine Lehmpassivhauskonstruktion zu machen. Und dann eine Firma, die solche Fertigteile produziert. Dann haben wir den Prototyp als Haus der Zukunft. Demonstrationshäuser, also eines von sechs österreichischen Häusern äh, gebaut, 2004, also vor 16 Jahren, eben auf der Grundlage äh, von einer Holzkonstruktion mit einer starken Lehmbeschichtung und Stroh als Dämmstoff, damals noch Palmstroh. Und das Ganze auf äh, Basivhaus Standard, um zu zeigen, dass man mit diesen Naturmaterialien und ohne technische Folien äh, auch äh, denselben technischen Standort erreichen kann. Aus der Überlegung, dass es nicht genügt, nur Energieeffizienz, Energieeffizienz zu machen, sondern dass es auch die graue Energie, also die Energie, die in den Bauteilen steckt, möglichst reduziert werden sollte und das ist dann in der Monitoringstudie auch bestätigt worden, dass dieses Demonstrationsprojekt, das ist ein Haus, das jetzt seit 16 Jahren steht, mit Abstand die beste Ökobilanz von allen untersuchten Demonstrationsgebäuden hat. Also das ist äh, der Aufbau einer Lopas-Außenwand äh, mit einer dicken Beschichtung von äh, 4,5 cm Lehmputz, wobei 4 cm bereits im Werk aufgebracht werden und dann ein halber Zentimeter auf der Baustelle als Feinputz. Dann gibt es hier ein äh, nicht sichtbar als Luftdichtheitsebene die Lehm-Vlies-Schicht, das ist eine Technik, die ich auch 2003 entwickelt habe und von der Holzforschung aus der getestet wurde. Die kann eben die Luftdicht die stört eben die Luftdichtheit her, ist aber kapillar durchgehend leitfähig. Dann gibt es die Beplankung, staatlich wirksam mit mit Rauschalung. Und dann gibt es die Regelebene, die je nach statischen Erfordernis äh, ausgebildet ist äh, und gefüllt heute mit äh, Strohhexel unter Druck eingebracht. Beim Prototypen waren das noch Strohballenteile. Äh, außen ist hier bei diesem Gebäude eine 8 cm Lehmaußenputzschicht drauf und also äh, nicht diese Art von Holzverkleidung auch wieder auf der Lehmfließschicht, die in dem Vorher eigentlich nur die Funktion einer Windbremse hat. Und es war der erste Versuch, eine bewitterte Lehmaußenputzoberfläche zu machen, weil das ja auch eine große mineralische äh, Masse ist die man vor durch Lehm ersetzen kann und da waren also die ersten Versuche, wieder diese historische Kumi-Stabilisierung zur Hydrophobierung des Außenputzes zu verwenden und das Ganze dann über, über insgesamt jetzt ja, bisher 16 Jahre zu beobachten. Und mittlerweile ist es auch gelungen, das Ganze zu verbessern gibt es einen weiteren Prototyp draußen, das Fertigteil von der, vom Eingangsbereich. Da fehlt also seit äh, vier Jahren kein Sandkörnchen mehr und das ohne chemische Stabilisierung. Aus der Kombination von diesem äh, natürlichen Stabilisierung mit, mit äh, Pflanzenfasern. Ihr habt jetzt im Haus ähm, 40 äh, Wandaufbau, also 40 cm äh, äh, 55. 55. Also 40 Stroh. Ne, also 40 cm Dämmstärke, ja. ja hier oben sind es, äh, glaube ich, hier 66 ja, Zentimeter. Ja, ja. Und unten sind es auch mehr. Und hier sind es auch diese 40. also wir, äh, das 40 plus Schafl, oder, ne oder? Äh, nein, es ist... Es ist äh, es ist im Prinzip ein Außenwandelement und die fußboden holzebene ist mit Schafwolle zusätzlich gedämmt, hauptsächlich aus akustischen Gründen. Ja, Warum wurde in den Dachfertigteilen mehr gedämmt? Ganz einfach, weil die Wärmedämmung auf der obersten Decke den meisten Effekt bringt. Sind die Wärmeverluste am größten und beim Stroh sind die Materialkosten ja äh, recht niedrig und da ist es dann von der Arbeit her äh, fast egal, ob da jetzt 40 oder 60 cm eingebaut werden. Und wir haben eben hier so ein bisschen eben versucht, auch Tuning zu machen, so wie man das im Auto sagt, also dass man wirklich konsequent alle Wärmebrücken auch noch äh, zusätzlich überdämmt und elim, möglichst eliminiert haben. Zum Beispiel die, die Kopf, die, der Bereich der Kopfschwelle im obersten Geschoss, äh, da gibt es eine Auskragung, also das ist das Beschattungs, Beschattungselement, das kragt 1,65 Meter aus und auch der das sieht man da vorne besser. Auch der Beschattungsbalkon aus Schilfkragt aus. Und diese Auskragung oben ist ein Spitz, so ein Spitz und der ist zum Teil mit Stroh wieder gefüllt. Ja. Und äh, auch auf der Nordseite ausgeführt. Und das war äh, eine Überlegung einerseits, um zu zeigen, dass ein Dach Dachüberstand für die Erosion oder die Beanspruchung des Außenputzes nur so weit wirksam ist, als er raussteht aus der Wand und dann um 90 Grad runtergeklappt und das hat sich dann auch bestätigt. Und bei diesem nordseitigen Vorsprung ist es so, dass der jetzt auch die nächtliche Absprahlung in den Weltraum ganz deutlich verringert. Ein eindrucksvolles Beispiel war die für die Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoff, war ein Boku-Lehrgang, mit Studenten und wir, da wurde in der Nähe von Museumsdorf Niedersulz leider ein 300 Jahre altes Lehmhaus abgetragen und wir konnten da unter anderem auch eine Fläche von Lehmputz abnehmen, die also ganz offensichtlich aus dem Bauzeitpunkt war. Haben die dann in unserem Versuchsmauerwänden wieder aufgeputzt also eingeweicht und Lehmputz daraus gemacht, wieder aufgeputzt und siehe da, nach 300 Jahren oh, hat er wieder genau die gleiche Eigenschaft gehabt, <lacht> ohne Veränderung. Wir haben ihn dann als, als zum Teil in Sicht, zum Teil als Unterputz für einen modernen Lehmputz verwendet, aber das ging ganz problemlos. Diese äh, quodostock Lehmziegelmauer, äh, stammt aus dem Abbruch eines alten Lehmhauses im Weinviertel. Äh, es ist ziemlich genau äh, das Alter bekannt, mit 250 Jahren. Ja. Und auch das Stroh, das da in den quaderstock Lehmziegel drinnen ist, ist so frisch wie vom vorigen Jahr, obwohl das 250 Jahre in einer Außenwand eingebaut war. Wurde mit Lehmfertigmörtel, wieder neu aufgemauert und ist insgesamt eben auch ein Zeichen für die Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoffen. In, in Deutschland sagt man ja Lehmsteine. Ah. Ja. Korrekt ist es, wie heißt es, Lehmquader die, ja. und im, im, im regionalen Dialekt Quaderstück. Ja. Zum Unterschied von den normalen Ringziegeln. Die wurden also bis Mitte 19. Jahrhundert hat man diese Ziegel handgeschlagen, meistens am, am eigenen Hof in den Dörfern. Und auch die Konstruktion hier ist eine historische lasttragende Fustenstuckbauweise. Und diese, dieser Tür, diese Art des Türstocks ist einfach genial gewesen. Die hat man so eingebaut und, und damit war es gleichzeitig überlagert und äh, fertig. Ein und darüber hat sich dann ein Scheingewölbe ergeben. rechnerisch war der U-Wert dieser Loghaus Außenwand äh, 0,09 ja. und ähm, dann gab es das Monitoring-Projekt wo also der tatsächliche Heizenergieverbrauch gemessen wurde und statt der, äh, nach dem Passivhaus äh, na, wie heißt das Passivhaus Planungspaket äh, wären es rechnerisch 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Heizwärmebedarf gewesen. Äh, Nach einer zweiten wären es 12 gewesen und tatsächlich gemessen wurde dann der Heizwärmebedarf mit, äh, mit 7,5 im Durchschnitt von zwei Wintern. Und das zeigt eben, dass die tatsächliche äh, Wirksamkeit von so einer Strohdämmung doch noch höher ist, als rechnerisch nach den Prüfzeugnissen. Ja, also ich war auch sehr vorsichtig, aber im Prinzip überzeugt hat mich eigentlich meine Erfahrung aus der Analyse und Bauberatung für die historischen Lehmbauten in Ostösterreich. Du hast da unten ja schon eine Aufnahme gemacht. Das Stroh in dieser Außenmauer ist 250 Jahre alt und ist genauso elastisch, wie wenn es im vorigen Sommer geerntet worden wäre. Also man muss eben... Wie bei jeder Konstruktion und bei jedem Haus darauf achten, egal aus welchem Material es gebaut ist, dass es weder von unten nass wird, noch von oben nass wird. Und wenn das einwandfrei gebaut ist, dann hält das Stroh sozusagen ewig. Ja, und wenn man es schlecht verarbeitet, dann wird jedes Material kaputt. Es hat sich gezeigt, dass wenn es also bei einem, es gab schon mal einen Rohrbruch und da war dann der ganze, äh, ganze Bereich durchnässt und es wurde dann mit kalter Luft wieder getrocknet und das hat das, die Strohdämmung schadlos überstanden, während in einem anderen Bereich, in einem Durchgang beim Technikschacht, gab es eine Mineralwohldämmung und die ist dann einfach zusammengefallen und musste ersetzt werden. Was mich dann auch natürlich noch fasziniert hat, ist, dass man Stroh äh, ohne chemische äh, ohne Pestizide, Insektizide und so weiter ohne die üblichen Stabilisierungsmaßnahmen einbauen kann, wenn die Konstruktion geeignet ist. Also in unserem Fall wird sie eben im Prinzip zwischen zwei kapillarleitfähige Schichten eingebracht. Und damit wird sie ständig entfeuchtet und die Messungen in dieser, über lange Jahre gab es immer wieder Kontrollmessungen in der Außenhülle des Demonstrationsgebäudes da in Datendorf. Und es war immer am untersten Limit der Gleichgewichtsfeuchte von Stroh. Das heißt, es war Stroh trocken im wahrsten Wortsinn. <lacht> Beim Strohballenbau ist es natürlich ein größeres Risiko, wenn die Ballen auf der Baustelle lagern und dann kommt so wie gestern ein Sturm und reißt die Optik runter und das Ganze wird nass und dann wird es doch, doch vielleicht feucht eingebaut, das kann natürlich zu Problemen führen. Aber das ist der Vorteil der Vorfertigung in der Halle wo man alles also entsprechend dem Zertifizierungsprogramm halt unter Kontrolle hat. Das fängt bei der Ernte an und äh, ja, endet eigentlich bei der Montage. Das ist eben der Vorteil der Fertigteilbauweise, dass man das alles im trockenen und unter kontrollierten Bedingungen machen kann. Und die Montage ist ja, wie du sagst, also in, für ein Einfamilienhaus in drei Tagen Erledigt. Und dieses Haus hier mit 320 Quadratmeter Nutzfläche ist von Montag früh bis Freitagnachmittag aufgestellt worden. Danach kommt dann der Innenputz, dann der Innenausbau. Damals waren die Fenster noch nicht eingebaut. Aber danach eben, das war im Herbst 2004, nachdem dann die Fenster drinnen waren, hat man in aller Ruhe und Frost geschützt den Innenausbau machen können. Weil eben durch den Passivhausstandard äh, kommt es dann, wird es gar nicht so kalt. Also wenn dieses Haus äh, zwischen Weihnachten und über Dreikönig mehr als 14 Tage leer steht, ist es noch nie kälter als 12 Grad geworden. Drinnen. Das ist aber allgemein äh, Passivhaus-Eigenschaft. Das ist also jetzt nichts Spezielles, was mit Lehm und Stroh zu tun hätte.